Ursprünglich hatte ich mir heute vorgenommen, ich fahre Richtung Wasserschloss Schwiehau und habe mir auf halber Strecke den Übernachtungsplatz hier rausgesucht. Und jetzt gucke ich mir das nochmal genauer an. Zumal ich das ja vorhin gelesen habe, dass ja hier in der Nähe ist. Da habe ich mir jetzt vorgenommen, Gucken wir uns das Lager dort an und dann fahren wir weiter nach Schwerhaufen. Stadt, sollte eigentlich allen was sagen, ehemalige Konzentrationslager. Da bin ich vor einigen Wochen schon mal vorbeigefahren. Ich war noch nie dort und fand, das sieht erstmal von der Anlage her sehr interessant aus, weil das war früher mal eine alte Festung oder Kaserne und wurde dann halt von Nazis als KZ umgebaut. Bis habe ich dann ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden zu fahren. Bis Teresin bzw. Theresinstadt fahre ich ungefähr eine Viertelstunde. Moin Leute! Moin Leute. Ich stehe hier am, am Eger. Das ist ein Nebenfluss von der Elbe. Der fliegt bei Leitmaritz in die Elbe rein. Ja, der Platz am Fluss hier ist ungefähr 15 Kilometer von der entfernt und ich hatte es zwar nie im Plan, hatte ich zwar schon immer im Hinterkopf, irgendwann gucke ich mir das Ding mal an. Da ich jetzt letztens mal durchgefahren bin und das ist eigentlich auch von der anderen ganz interessant aus war, war ja, bevor es KZ war, war das ja mal eine alte Kaserne. Jedenfalls habe ich da kurzerhand beschlossen, ich fahre dann mal dorthin. Mach einen Rundgang, also, laut Google dauert das so zwei, drei Stunden, dort mal sich das Ding angucken. Und fahr dann heute Nachmittag weiter nach Schwiehau. Der Cache ist über einen Schotterweg, um den Fluss Rohe zu erreichen. Achtung, die werden das Quer nicht umfahren. Kraftwerk Herberstein-Liboschewitze. Das Ende des 19. Jahrhunderts bedeutete für Liboschewitz auch einen bedeutenden technischen Fortschritt. Als Friedrich von Herbstein 1861 starb, fiel die Verwaltung des gesamten Familienvermögens an die Witwe Teresa von Herberstein. Dank dieser unternehmungslustischen Gräfin wurde 1867 in Ljuboschowicz eine mit Dampfmaschinen betriebene Zuckerfabrik gebaut. Ihr einziger Sohn Johann Josef hatte ein großes Verständnis für technischen Fortschritt. Im Alter von 41 Jahren wurde er Erbe aller Güter und begann seine Pläne auszuführen. Inspiriert von der Elektrifizierung der Mühle, in der Orthofmühle in Köstitzer in Ore, wo die Wasserturbine an einem Dynamo angeschlossen wurde. Die erste Walzenmühle in Film wurde mit Gleichstrom betrieben und das Dorf Kostice und seine Umgebung wurden beleuchtet. Nach Beratungen mit Experten wurde 1898 beschlossen, am Wehr bei Lippertschowitze ein wechselstrom zu errichten. Mit dem Bau des Wasserkraftwerks wurde 1899 begonnen. Vor dem Kraftwerksgebäude wurde ein Antrieb errichtet, der das Wasser zu den Turbinen leitete. Im Vortrieb wurden trennende Betonpfeiler von seitlichen Turbinen von Ponten und zentrale, sogenannte reaktive Düker errichtet. Der öde düker wurde von einem handbetätigten Schleuchel Tor abgedeckt. Über den Pfeilern wurde ein Steg errichtet, auf dem sich feine Siebe abstützten, die von Hand gereinigt wurden. Der Maschinenrahmen des Kraftwerks wurde in mehreren Etappen errichtet. In der ersten Phase wurde 1901 Direkt das Maschinenhaus errichtet. Dieser Teil steht heute unter Denkmalschutz. Der Überbau besteht aus Mauerwerk. Das Fachwerk des Kraftwerks ist aus Holz und mit Stahlstreben verstärkt. Im Kraftwerk wurden zwei vertikale Forsyth-Turbinen mit einer Leistung von 486 PS in klassischer Anordnung mit freiem Wasserspiegel installiert. Im Maschinenrahmen wurden Automatisierungstafeln aufgestellt. Die Transformatoren befanden sich in einem Nachbargebäude. Die meisten Maschinen und Anlagen wurden in der Testschen Republik hergestellt. Der Abfallkanal unter dem Kraftwerk Jalowak ist etwa 250 Meter lang. Er hat gepflasterte Ufer mit Steinpflastern. Diese ist durch eine Insel vom Fluss getrennt. Die Stromversorgung der Höfe, großer Bauernhöfe, in umliegenden Dörfer, erfolgte mit einer Spannung von 4 kW, äh 4 kV, und verdorbte landwirtschaftliche Maschinen, Dreschmaschinen, Schneidgeräte und Hetzler. Nach 1918 unter der Gründung der tschechisch Republik, breitete sich die Elektrifizierung weiter auf die Gemeinden aus. 1924 verfügte das Kraftwerk über Dieselmotoren mit einer Gesamtleistung von 486 PS zum Antrieb von Generatoren bei Wassermangel. Strom wurde von zwei Generatoren mit einer Leistung von 70 kW und einem 135 kW erzeugt. Die Hochspannungsleitung war 28 km lang und versorgte 28 Transformatoren mit einer Leitung von 611 kVA. An der Nebenleitung waren damals 7793 Klügungen und 156 Motoren angeschlossen. 1931 erfolgte ein Teilumbau des Kraftwerks. In diesem Jahr bekamen die Gemeinden Liboschowitz, Budine, Klinikow, Erwann, der Probat, der und so weiter, hinzu. Der Kraftwerksbetreiber bestand aus drei Ingenieuren, drei Maschinenbedienern, vier Schlottern und drei Hilfsmontoren. Das endgültige Ende des Maschinenraumbetriebs auf 1943. Von diesem Jahr an bis 1969 wurden nur noch die drei Transformatoren des Kraftwerks verwendet. Später wurde Liboschowitz an ein Fernverteilungsnetz angeschlossen. All diese Maßnahmen öffneten das Kraftwerk für Vandalen und verwüsteten somit das Kraftwerk vollständig. Leider ist die maschinentechnische Ausstattung bis heute nicht erhalten. Geschenk. Nach der Revolution von 1989 gab es jedoch Investoren, die sich entschieden, den Wasserlauf in dessen Hang zu nutzen, um in einem historischen Gebäude ein modernes Kleinwasserkraftwerk zu errichten. Im Juli 2005 wurde der Probebetrieb aufgenommen. Die Jahresproduktion von MVE also dem Kraftwerk übersteigt 3.000 Megawattstunden nicht. Und zum Hinweis zum Cache unter dem Stein bei zwei Bäumen und zwei Paares. Ja, auch hier schnell gefunden. Ein liebevoll gebauter Cache. Und die Ameisen können sich ja wohl. sofort zurück! Da hinter mir seht ihr die Festung bzw. das Konzentrationslager der Riesienstadt. Es wurde 1780 als Festung in den preußisch-österreichischen Krieg erbaut, wurde aber nie als Festung oder nie zur Verteidigung genutzt. 1940 wurde es von den Nazis als Konzentrationslager umgebaut. Ja, der Platz, den ich jetzt hier hatte, das war irgendein ein Wanderparkplatz. Aber da standen schon zwei Lkw da unten. Sieht man so nicht. Und da gucke ich mal weiter. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist nicht Und die Dose innen ist auch voll Wasser. Ich habe es fotografiert, ich gebe mal noch ein Foto. So, da wären wir wieder. So, ich bin mal nett zu den nächsten Pheroman. Ein bisschen was lag ja hier auch neben dem Feuer. Und mit dem lässt sich das gut empfangen das ist noch zu feucht. das haben die hier wahrscheinlich schon ein bisschen abgeruppt. Hört ihr das auch? Ist schon nicht? Hier ist absolute Stille. Meistens hat man ja noch ein Rauschen oder oder was weiß ich, in drei Kilometern die Autobahn hören oder sowas. Aber hier ist eine Ruhe. Du hörst gar nicht. Ich hab gerade draußen hab Zähne geputzt. Ich war... Ich hab einen Krach gemacht da draußen, das glaubst du nicht. So, ich geh jetzt ins Bett. Nacht. Moin Leute! heute endgültig nach Schwiehof. Wenn ich nicht unterwegs doch noch was Interessantes sehe, weil ich mir auch noch angucke. rund um 10 und eine Viertelstunde zu fahren. Die Wasserburg Schwiehau. Die Wasserburg Schwiehau. Zu Beginn der Neuzeit war sie eine der Stammburgen der Herren von Riesenberg, Botho Schwiehau von Riesenberg, oberster Richter des Königreichs Böhmen, ließ diese Burg im Wesentlichen zwischen 1480 und 1489 neu errichten. Und zum Mittelpunkt einer ertragreichen Grundherrschaft in Westböhmen auszubauen. Sie diente in jüngster Zeit unter anderem als Filmkulisse für den Film Drei Häuselnüsse für Aschenbrücke. Hier wurden die Szenen im Bauernhof gedreht. Drei Meter. Der Strick könnte ja eventuell was sein, wobei es unwahrscheinlich, dass den immer so hochgehangen hätte. Dann wäre er ja wahrscheinlich auch bald weg gewesen. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich gehe noch mal rein. Die Schneewittchen-Ausstellung, äh, hier, na, ausstellung will ich mir nie angucken. Aber die Burgma finden sie. Ey, komplett den Innenraum. Komplett den Innenhof konnten die fluten. Im Falle eines Angriffs. Majestät, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie unsäglich wir uns auf Sie gefreut haben. Sowie auch auf Ihre gnädige Frau Gemahlin, sowie auch auf Seine Hoheit den Prinzen. Sowie auch auf das ganze Gefolge und so weiter und so weiter. Herzlichen Dank. Ich hätte eigentlich als Hausaufgabe den Film also erstmal gucken müssen. Aber ich habe ihn auch nicht mit.